Täglich pendeln 65.000 Menschen zur Arbeit nach Freiburg, viele davon mit dem Auto. Die Staus auf den Straßen belasten unsere Stadt und unsere Bürgerinnen. Menschen, die in der Stadt wohnen, legen dagegen 80 ihrer täglichen Wege umweltfreundlich zurück. Freiburg braucht einen neuen Stadtteil für weniger Autoverkehr. Mit einem Verkehrskonzept, das auf Fußgänger, Fahrrad und ÖPNV setzt. Deshalb stehen wir Grüne für ein Nein beim Bürgerentscheid am 24.2.